Herzlich Willkommen! In diesem Video geht es darum, dass Suchbegriffe auch nicht aus ihrem Zusammenhang gerissen werden dürfen. Miriam hat ein Problem. Sie findet zwar Synonyme zu einzelnen Wörtern zu ihrem Thema, aber so richtig passend tun sie nicht. Sie fragt Lena, sag mal, hast du eine Idee? Lena sagt, ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt, ich zeig dir das mal eben. Du darfst Begriffe, die erst zu zweit beispielsweise sinnvoll sind, nicht auseinanderrupfen, wenn du Synonyme dazu suchst, sondern du musst sie zusammen behalten. Also automatisiert, klar, da kannst du eine ganze Menge mitmachen, aber automatisiertes Fahren ist eben sehr speziell. Und so speziell sollten dann auch die Synonyme sein. Natürlich gibt es auch weiterhin Begriffe, die einzeln wunderbar funktionieren. A. Ah. Miriam guckt also erst einmal, welche Begriffe nur gemeinsam sinnvoll sind und geht dann frisch wieder an ihre Recherche.